Guten Morgen! Lachen hilft! Warum verschwinden immer mehr Senioren im Internet? Weil sie alt und entfernen drücken! <lacht> lachen hilft! Spenden auch! Schaut auf lachenhilft.at der Seite des Diakoniewerks vorbei.